Sie haben stumpfe Messer satt, genauso wie Messerschärfer, die nicht funktionieren? Das korrekte Schärfen von Messern erfordert viel Geschick. Es sei denn, Sie verwenden einen V-Sharp. Der V-Sharp ist der weltweit einzige Freihandmesserschärfer, der einen konstanten Winkel beibehält und so beide Seiten der Klinge gleichzeitig schärft. Und das nahtlos! Bei den meisten anderen Messerschärfern ist es unmöglich, einen konstanten Winkel ohne Klammer beizubehalten. Mit der patentierten v klingenführung ist es ganz einfach, einen konstanten Winkel zu halten. Um einen konstanten Winkel zu erreichen, legen Sie das Messer gegen die Klingenführung und schneiden Sie nach unten. Der v macht den Rest. Es gibt drei Optionen für konstante Winkel, um unterschiedliche Schnittszenarien zu ermöglichen. Um diese Winkel einzustellen, lösen Sie einfach den Schleifstein, indem Sie Ihr Messer in die Lücke legen und drehen. Der Schleifstein fällt dann mit Leichtigkeit ab und Sie können ihn auf den Winkel 30, 25, oder 20 Grad einstellen. Um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es eine Auswahl an unterschiedlichen Schleifsteinen. Es gibt Diamantschleifsteine mit wählbarer Körnung. Extra grob, grob, mittelfein, fein und Keramik. Sobald Sie eine Klinge geschärft haben, können Sie die Stahlseite des Schleifsteins nutzen, um die Klinge zu polieren – für ein gelungenes Finish. Zum Polieren empfehlen wir die Nutzung der nächstgrößeren Winkelstufe. Wir stellen Ihnen unsere neuen Keramikschleifsteine vor. Endlich gibt es eine Möglichkeit, Ihre Messer mit Wellenschliff zu schärfen, zum Beispiel Ihre Steakmesser und Brotmesser. Keramikschleifsteine verleihen Ihren gezackten Messern eine hohe Kantenstabilität. Der v wurde 2017 und 2018 zum weltbesten manuellen Messerschärfer gewählt. Warthogs V-Sharp ist ein Muss für alle Küchen. Ein Messerschärfer, der zuverlässig funktioniert. Weitere Produkte von Wartag Sharpeners? Der V-Sharp Extreme Edge, ideal für Angler und Outdoor. Der V-Sharp Curve in kompaktem Design. Und Warthog Multi-Edge, Ihr professioneller Mehrzweckschärfer.